Hallo meine Freunde und dann zu Mario Maker 2 Story Mode. Schon ewig ja, das ich gesagt habe, vielleicht bleibe ich ja auch wieder dabei. Das ist ein alter Spruch von mir. So, machen wir auf jeden Fall weiter mit Level 64. Schnell, schneller Schlangenblock. Was gibt es Schöneres als Schlangenblöcke? Ganz einfach, schnelle Schlangenblöcke. Wer sie für mich austestet, dem winkt ein großer Lohn. Vom Schlangenblock, Freundin. Naja, also... wir brauchen das Geld eh nicht, denke ich mal. Ich weiß ja immer noch nicht, wofür man Geld sammeln kann, aber okay. ja die option steht auf jeden fall aber jetzt mal ganz ehrlich wie kann man wie wofür, wofür braucht man denn das geld so das kommt mir einfach nicht in den sinn was man noch mit dem geld so anfangen könnte vielleicht weiß es ja einer von euch der gerade zuschaut aber wahrscheinlich nicht so, ja. Warten mal, Chill, mal, klein wenig. So, ich kann nicht reden, aber ich ja. Okay, äh, oh Gott, oh nein, war das ein Fehler? Nein, war es nicht. Okay. Zack. So, weiter geht's mitten. Oh, schade, kein Progressive Power-up, nur ganz normaler Pilz. Oh, das ist aber cool aufgebaut. Oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit die Renntaste gedrückt halte, weil sonst mache ich irgendwelche dummen Fehler und mache irgendwelche Wall-Jumps, die ich gar nicht machen will. Ich komme, man kann sogar. Ja, Wall-Jumps, ähm Wow. Man kann glaube ich sogar an diesen Stachelblöcken an irgendeinem Theme, ich glaube sogar an diesem Theme, äh, Wechslein, das ist ein Glitch, das glaube ich geht. Also an der Seite hier von den Spikes, da kannst du einfach äh, dich runter, äh, ja, festhangeln, sage ich mal. Äh. Ohne Schaden zu nehmen, meine ich halt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Halt, dass ich hier so an dem an Rand, an der Seite von dem Stachelblock, so so runter runterrutsche. Naja, ja, so runterrutsche. Ja, obwohl rutschen ist es ja nicht, aber ich weiß halt nicht, was für ein anderes Wort ich benutzen soll. Ja, ich brauche einen Doom. Nee, was? Halt's ob! Ey, wehe, komm. Ziel! Hallo! Ziel! Oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh Gott, okay. Und schau, boing! Yes! Nice da, da, du, da, da, di, di, du, du. Alright Ich denke nicht, dass wir noch viele Folgen brauchen Vielleicht spiele ich noch eine Stunde Höchstens zwei Ich glaube nicht, dass wir so lange brauchen Aber ich weiß es nicht Wir werden mal sehen auf die Dauer hilft nur Power. Ähm, äh, äh. Rote Powerblöcke sind mächtig. Halte Y gedrückt, um einen aufzuheben und lasse den Knopf los, um den Block zu werfen. Pow, diese mächtige Druckwelle muss ich genauer erforschen! Dann mach das mal. Yeah. Sorry, ich musste kurz auf mein Mikro schlagen, damit ich sehe, dass das auch wirklich das Mikro ist. Weil manchmal ist mein PC einfach dumm oder halt mein OBS oder nicht nur OBS, sondern auch bei Discord das ist das ein Problem. Deshalb denke ich einfach das ganze Mal bei PC so. Obwohl, kann ich einfach so machen und dann macht er alle? Ja. <lacht> wow, wie schlau. Ähm, das ist einfach das Mikro von meinem. Oh, die Musik ist cool. Das ist einfach. Die, die, das Mikro von meinem. Ähm, von meiner Facecam benutzen. Das ist dann nicht so geil. Was? Das hat noch gezählt? Wait, ich bin hochgekommen. Äh, ich glaube nicht, dass ich das machen soll. Deshalb gehe ich nochmal zurück, vor allem, weil ich die Zähne haben will. Einfach, weil ich sie haben will. Es gibt keinen Grund. Ich will sie einfach... Ah, nein! Ey, was ein Scam? Ey, das ist aber nicht so nett. Und jetzt habe ich das hier verkackt. Cool. Das ist wahrscheinlich eher so ein Nebenbei-Power. Aber ich bin krass genug. Ich brauche hier keine Power-Ups, ja? Siehst du, ich habe schon checkpoint Reihe, Was wollt ihr? Zack. Checkpoint. Cool, ich wusste gar nicht, dass die äh, power dass ähm, Was die power die Blöcke kaputt machen können hier. Das wusste ich nicht. Und die können die anscheinend auch aktiver. Hier, hier, hier lernt man voll was über Powerblöcke. Das ist ganz cool. Ja, ähm. <lacht> ja, gut, ne? Das ist dann nicht sehr optimal. So will ich das nicht. Aber okay. Das geht dann, als sei ich, welch. Speicher, als sei ich Kein Ding für den King, ne? Bam. Achso, die waren nicht im Screen. Yes, man, das Ding fällt sogar aus. Nice. So, warte. Nein. Nein. Ah, Mann. Das sind. Die sind bestimmt alle fake. Die sind alle. Nur Deko. Die wollen mich nur ärgern, weil ich dann die Coin nicht bekomme. Aber ihr kriegt mich nicht. Nein. Nein. Ihr kriegt mich nicht. Schon zwei Level innerhalb von fünf Minuten, also da könnt ihr mir nicht sagen, dass das noch ewig dauert. Also ganz ehrlich, das kann auch nicht mehr so lange dauern, bis wir alle haben, alle 90 Level. Der Parakäferflüsterer. In diesem Level muss man geschickt von Parakäfer zu Parakäfer springen. Aber Vorsicht, es ist einfach, Parakäfer zum Steigen zu bringen. Zum Sinken bekommt man sie aber nicht so leicht. Der Himmelsverweiler, aller Verweiler. Okay. Das wird aber trotzdem... Kein Denk von das war viel zu einfach. Ich würde es euch anzeigen. Okay, ich nehme alles Ja, ich nehme nicht alles zurück. Ich nehme nur die Hälfte zurück. Ich bin immer noch ein Pro. Auch wenn man es gerade nicht gesehen haben sollte. weiß auch nicht, warum man es nicht gesehen haben sollte. Was ist los mit dir? Ich bin ein richtiger Pro. Siehst du, ich habe den Pilz. Jetzt habe ich den Pilz. Ja, ich nehme lieber den. Oh, dann kriege ich ja die Coins hoffentlich ich muss nur auf die drauf springen dann sinken die kein wenig das ist gut glaube ich hallo warum sinkt der nicht mehr warum hat er gerade nicht mehr okay die Dinge sind seltsam ich kann ich muss große Sprünge machen damit der ganz kurz sinkt also die Idee des Levels ist tatsächlich richtig cool so also. also ich mag die Idee des Levels oh come on es ist aber schwer. Also es sieht auf, es sieht schwer aus. Ja, ach, komm Luigi. Ich will den einfach nur ausschalten, komm Nintendo, das ist es euer Ernst? Ist das euer Ernst? Wir werden überhaupt die Luigi Modus haben, wenn man dann nicht mal alles bekommen kann. Ich will das Mario Kostüm am Ende bekommen, ja? Also ich glaube, es ist das Mario Kostüm, was man am Ende kommt. Falls ich mich noch erinnere. Du du du, du, du aber nicht dann so. Absicht Ja, ja, du Komm, sink nach unten Er singt. Also, er sinkt nicht wie La la la, aber er sinkt wie Ich gehe nach unten Oh Gott, ja, okay Scheiße auf die Münze Ich brauche eh keine Münzen Ich bin schon steinreich Ich <lacht> bin schon steinreich Ich bin schon goldreich Ich bin schon äh, Holzreich ja, ja, das auch. Immer noch Wieso? Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. <lacht> Warum lebe ich noch? Habe ich das verdient? Nee. Eigentlich nicht. Oh Gott. Ich sollte vielleicht den da oben wegbringen. Oh, wo sind denn die Checkpoints, wenn man die mal braucht? Oh, ich dachte mir so, vielleicht sollte ich es dann nicht mehr gedrückt halten. Okay. Das Level dauert ewig lange, deshalb mag ich das schon mal nicht. Was ist das Level? Nein, nein, nein. Nein, nein. Wieso? Wieso? Ne, wisst ihr was, ich bringe mich kurz um. Das, das, das mache ich jetzt extra, ich bringe mich kurz extra um, weil mit einem Leben will ich es nicht nochmal machen. Weil wenn ich einen Checkpoint erreiche, falls es einen gibt, Nintendo, dann, dann, dann das, juckt es eh nicht. Ach, toll. Jetzt habe ich schon so viel Zeit für dieses eine Level verschwendet. Immer, es ist, es ist immer so. Ach, warte, jetzt ist es mit Luigi-Mode. Nein. Oder? Ich gehe mal auf Aufgeben. Ich gehe noch meines Level. Nicht, nicht, jetzt nicht, wundern. ich will nur nicht den Luigi-Mode anhaben. Weiß nicht, ob ich ihn habe oder nicht. Ich weiß nicht mehr, was er macht, aber... Wir wollen es auch nicht sehen. Na ja, gut, eigentlich schon. Wir wollen da ja schon wissen, was der, wie das so aussieht im Noob-Modus. Aber ich zeig's euch nicht weil ich es nicht brauche ja cool okay vielleicht kann ich das ja nachdem ich alle Level geschafft habe nochmal zeigen das weiß ich jetzt nicht ob der dann immer noch aktiv bleibt bei den Leveln die ich schon mal geschafft hat. das habe ich jetzt nicht getestet wenn ja dann könnte ich theoretisch euch das noch zeigen hätte, dann mache ich das mal ja dann mache ich das mal ja ich werde nicht mal die Renntaste gesucht halten, ich werde die ganze Zeit nur noch springen, damit der nach unten geht. Nee. wenn ich jetzt sprinten würde die ganze Zeit, dann ist es seltsam. Oh Gott. Der muss nach unten. Danke für die Coin. Nein! Wieso, wo Was ist denn bitte die Hitbox bei denen? Ach komm, jetzt die ganze Folge wieder mal. Nein! Okay, cool. Dann dauert das wohl ein wenig länger, bis wir die Level alle geschafft haben. Die insgesamt 30. Ja gut, wir haben jetzt nur noch 25 oder so. aber Trotzdem, es sind einige Level, die wir leider noch in mehreren Parts aufbringen müssen. Ne, ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich es in dieser Folge schaffe. Das nicht, Leute. Aber ich habe gedacht, dass ich das eventuell in... Äh, in... Nein, nein! Wieso? Wieso macht er das? Wieso? Kann mir das... Jemand erklären? Nö, können wir nicht. Achso, na dann. Ist mir klar, Nintendo, ihr nicht erklären können, weil das Bullshit ist. Sag ich einfach so, ne? Da, da werde ich jetzt wenig aggressiver, Leute. Könnt ihr Nintendo verdanken, dass ich da jetzt aggressiver werde? So, ich lass mal zwei, ich will zwei haben. Und halt jetzt doch wieder... Y gedrückt. Oh verdammt! Am Ende kostet mich dieser Hit das mein Leben. Ich sag's euch: Am Ende brauche ich. Oh Gott! Ähm, bitte schreck mich nach oben. Dankeschön. So. Aber schreck bitte nicht nach oben. Sag dir, wenn du hochsteigen kannst, es wäre jetzt. Das sollte passen. So okay. Bitte nicht mehr runterfallen. Oh Gott! Nicht mehr Y gedrückt halten. Nicht, dass ich hier aus Versehen runterrutsche. Gott, aber das ist auch echt schwierig, finde ich. Oh, ich muss nach unten, glaube ich, oder? Einfach scheiße auf die Münzen. Es ist, es, es gibt dir ja nichts, alles zu sammeln. Deshalb ist es egal. Es ist einfach nur ein Bonus für die, die echt lebensmüde sind und absolut keine Hobbys haben. Also noch weniger als ich. Ja, als ob. Ja moin, tschüss. Ach komm, beim Ende mal wieder gestorben. Ich wäre natürlich nach rechts gesprungen, hätte ich das gewusst. <lacht> Sorry, bin doch etwas krank. Hätte ich das gewusst, ja, das Level wirkt auf mich halt wirklich wie das langsamste Scrolling-Level ever. <lacht> Oder bin das nur ich? So. Wilde Bumbum-Party. Grahaha, ich habe ganz viele Bumbums eingeladen und in der windigen Stadt hier feiern sie jetzt ein ausgelassenes Fest. Wer das Ziel erreicht, kriegt einen Haufen Münzen von mir. Aber das dürfte wohl unmöglich sein. Mein lieber Anonym, nichts ist unmöglich mit Super Mario, okay? Nur dass wir das schon mal hier feststellen. Bam, Bam, Bam, Mario. Für Mario ist nicht so unmöglich. Ja, Mario ist unser Retter des Tages. Und auch der Wochen manchmal Auch des Monats, hier. Yeah. Des Jahres ist er aber nicht. Denn das ist nur Luigi. Zumindest wenn es das Jahr von Luigi ist. So, danke für die Coin. Ich renn hier jetzt einfach durch. Bam, bam, bam, bum. Warum ist die Musik denn nur so gut? Ich es nicht. Aber besser so. Denn die gefällt mir sehr. Oh, yeah. Ja, die Musik gefällt mir sehr. Komm, bum, bum. Brauch die Münze. Yeah. Komm, ich will ihn. Okay, warum war das jetzt ein Gegentreffer? Das zählte überhaupt nicht, aber okay. Okay. Okay. Oh, ein Checkpoint! Juhu! Ein Checkpoint. Den finden. Dich ganz nett. Dum, du, dum, du, dum, da, da. du, da, da. Wo ist das Ziel? Lass mich durch. Lalala. Da ist ein Bosskampf gegen Rainer Kalmund. Du, du, du, du, du, du, Rainer Kalmund kann mich nicht besiegen, kann mich nicht aufhalte, niemals. Tschu! Yeah! Tatsächlich, tatsächlich ein ganz nettes Level. Die Idee ist cool. Die Umsetzung ist ein wenig schwach, da könnte man noch ein wenig mehr mitmachen, aber das ist ein sehr, sehr tolles Level. Warum bewerte ich Level von Nintendo? Fragt mich nicht, okay? Ich mach's einfach. Lasst mich. Lasst mich machen. Ich bin Profi. Vertraut mir, ich bin Profi. Riesenkugelwilli verfolgt gesagt. Nachdem ich meine Festung mit Riesenkugelwillis ausgeschaltet habe, sollte sie nun wirklich sicher vor Mario sein. Aber das habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gedacht. Und dann... Ich brauche jemanden, der mit Y durchspringt und alles nochmal testet. Okay. Das mache ich gerne. Ja Miese Mario Brother is going to win. Because me is very good. It's a speaking English language. So. Ne? Oh Gott. Bah, ba bam. Du, du, du, du, du, du. Bam. Bam. Aber das Level finde ich cool. Das kommt mir jetzt auf den ersten Blick direkt richtig cool rüber. Vielleicht mache ich sowas auch. Stimmt. Ich mache sowas auch. Oh Gott. Nein. Nein! Warum spinne ich auf ihn drauf? Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt geht. Oh Gott. Okay, aber das Level ist cool. Das ist richtig cool. Ich will so ein Level auch bauen, ganz ehrlich. Das ist immer richtig cool. Ding. Bam, bam, bam. Nein! Bam, bam. Schon wieder viel zu viel Zeit verloren. Hier hoch springen, zack, runter mit dir, zack, die Coin holen, weil ich Geldgeier bin. Oh mein Gott, beeil dich bitte. Nein, nein, nein, nein, der hat mich voll bekommen, der hat mich voll getrollt, Nintendo. <lacht> guter Troll, Luigi, halt die Klappe. War oh, das ist aber echt guter Troll. Das ist ein echt guter Troll, oh mein Gott. Wenn ich irgendwann, irgendwann baue ich ein Troll-Level, Leute, und das... Wollt dann auch ein Toller sein, einfach. Hier alles normal. Ja, wohl nee, das passt in so ein Toller, wenn ich rein... Aber ich war auf jeden Fall irgendwann so ein, Le so ein Level in der Art. Oh Gott, ja. Jetzt habe ich schon verkackt. Ich habe nicht genug Zeit. Ja. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Tut mir leid, Leute. Ich bin anscheinend brain half oder so. <lacht> Komm, jetzt schauen wir Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann bringe ich mich irgendwann mit einem Leben, will ich es nicht halt und so. Weil ich hoffe immer noch auf meine Checkpoints... Ja, meine wunderschönen jack So, die Keulen nehmen wir mit. Kann man gebrauchen. Okay, okay, den aktiviere ich mal in der Hoffnung, dass das alles passt. Sorry, Leute, ich bin dumm. Ich weiß nicht, warum ich nicht für die 50er gegangen bin, aber... Okay. Ist eigentlich eine... Was wollen die hier von mir? Ich habe nur noch ein Leben. Wollen, wollen die jetzt? Dass ich da durchrenne? Nintendo, soll ich da durchrennen? Sieht so aus. Okay. Okay. Okay, dann mache ich das. Hey, kein okay, Nintendo, ist okay. Oh, Run, Bitch, Run! Nein! Nein! Ich hab den Checkpoint nicht mehr! Ach! Du, du, du, du, du, du, du. Oh nein! Das Level schauen wir noch in dieser Folge. Da können wir mal. Das mach ich noch. Okay, kein Luigi. Ich wollte nur kurz nachgucken. Alles gut. Nein, das will ich nicht starten. Ich will das hier machen. Genau. Also die, die, die Schwierigkeitspunkte, die sind in meinen Augen an manchen Leveln schlecht verteilbar. Das Level hier, finde ich, hätte alle Sterne bekommen. Das ist ein schwieriges Level. Das ist ein sehr cooles Level. Das stimmt schon. Aber coole Levels können auch sehr schwer sein. So wie das hier. Das heißt, ja nicht, dass ein schweres Level schlecht ist. Es gibt ja Leute, die Mögen Troll Level nicht oder Kaiser Level nicht, aber ich meine, es kann ja eigentlich auch ein gutes Level sein, so ein Kaiser Level oder sowas. Ja, ich meine, Kaiser Level mag ich nicht, aber Troll Level, die mag ich ganz. Also, naja, es kommt darauf an, ob das ein gutes Troll Level ist, ob die Trolls mich auch bekommen und so. Soll ich die 55er? Obwohl es gar nicht so ändert, wie ich dachte. Wow, die kommen. Äh, ja, okay, <lacht> lassen wir es. <lacht> Ich bin da definitiv nicht nach. Oh Gott, oh Gott! Oh, hoho, da kommt noch so ein roter! Oh, natürlich am Ende gestorben. Aber Leute, wenn euch die Folge zum Lachen gebracht hat, mich zum Beispiel, dann lasst doch gerne mal den Däumchen, der nach oben zeigt, da drückt bei euren Bildschirm um dann den anderen, aber macht das lieber nicht. Weil Dislike ist nicht so toll, aber Likes sind toll. Ja. Aber dann werde ich vielleicht bei anderen Leuten empfohlen. Das wäre ganz cool. Und dann finde ich vielleicht neue Freunde. Weil ich habe keine Freunde. Lassen wir es alle rein und bis zur nächsten Folge von Mario Maker 2 sorry Mode. Und ciao. Later.